Liebe Freunde von Sanktionsfrei, wir sind total überwältigt und überrascht von eurer großen Spendenbereitschaft. Ihr seid wirklich die Besten. Wir werden die 75.000 Euro knacken und nächste Woche können wir starten. Und das mit eurer Hilfe. Und vielen Dank auch an Max Guthoff für seine Bereitschaft, uns zu unterstützen. Starten wir los für ein Existenzminimum, was man nicht kürzen darf.